Hi ho meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum zweiten Video der Huge Unpackage Serie. Heute packen wir dieses zweite große Paket aus. Also lasst uns sofort damit beginnen. Und dafür habe ich wie immer mein Carpet Knife dabei. Ich liebe dieses Geräusch. So. So. Wir wollen gleich mal ein bisschen rein. Erstens brauche ich das. Deswegen muss ich ja dieses Essenspaket weichen. Und zweitens brauche ich das. Aber das ist schnell hinauf. Heute gehen wir mal hier ein bisschen rabiater vor. So. Was haben wir hier? fällt uns schon das Styropor entgegen. Ja, gut verpackt, kann man nicht meckern. So. Hier ah, haben wir ah, drei Teile. Ah die dreifaltig Dann wollen wir erstmal mit dem hier beginnen. Das ist nicht mehr das schärfste skype Gut verpackt, kann man echt nicht meckern. Was haben wir denn hier? Ah! Eine Spruchwall. Nennt man das so? Spruchwall oder Schreiwoll von Skyrim, wo die Sprüche der Schreie draufstehen? Ich nehme mal hier wieder so eine Miniatur zur Hilfe. So, hier haben wir so eine echte Miniatur. Hier wieder unseren Conan oder Kalverschnitt. Ja, Maßstab. Ja, für die Zinnfigur vielleicht für die Miniatur etwas zu groß, aber alles noch im grünen Bereich. Und hier haben wir so eine etwas modernere Figur, die etwas größer ist. Ja. Oh, eigentlich, na, eigentlich auch nicht. Na, dann steht er hier vor und liest dann den Spruch. Oh, kommt hin, kommt hin, kann man nicht meckern. Kommt gut hin. Na, was sagt ihr dazu? Kommt der Größenvergleich hin oder nicht? Ich denke schon. Okay. bisschen vorsichtiger, hier ist der Kopf, so, vorsichtig weitermachen, ah, wir können schon ein wenig sehen, ah, der ist ziemlich spitz, also mal aufpassen, dass wir hier nichts abbrechen, ja ah hier yes, der kopf <lacht> okay. oi ihn euch an freunde oh, da kann man nicht meckern und wie gesagt super gut verpackt auch da kann man nicht meckern Seht ihn euch an. Den, den kriege ich gar nicht hier komplett aufs Bild. Ein Riesen-Hoshi. Ja. Seht euch die Spitzen an. Ja, der Typ ist. Der Drache ist spitzenmäßig. <lacht> so, und diesen Hoshi. Den kann man dann hier irgendwie noch raufsetzen. ja so, so könnte es gehen. Ja, so ist das. So, jawoll. Ach. es gibt ja mehrere Drachen in Skyrim und viele haben ihre eigenen Namen und ich glaube das hier ist der größte und somit bekannteste. Wer könnte das sein? Also für mich sind die bekanntesten Alduin und Mirmurin. Ich glaube, dass es wohl doch etwas überdimensionalisiert, also der der Drache. Ach, krass, hab dich schnapp! Noch mal nochmal die andere Figur. So, wir gucken mal hier Größenvergleich. Ja, und ja, nicht viel größer. Ja. <lacht> naja, zum Spielen habe ich mir den nicht geholt. Und eigentlich auch gar nicht zum Hinstellen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Na, okay. Oben links hier von mir aus gesehen. Da habe ich noch ein klein wenig Platz. Aber wegen dem Drachen habe ich mir das Paket gar nicht geholt. Das ist mir eine große, schöne Dreingabe. Aber warum ich mir dieses Paket bestellt habe, war nicht die Drachenminiatur, sondern das hier. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh ja. Ich kann kaum erwarten. Das ist. Seht euch das an, Freunde. Seht euch dieses geniale Atem. in einem absolut genialen, neuwertigen Zustand. Unheimlich gut erhalten. Also hier, diese, die, diese Abriebstellen hier, das soll so sein, das ist hier drauf, das, das Buch soll so ein... Used Look, so einen benutzten Look, so ein Aussehen haben. Wie gesagt, es ist absolut neuwertig in einem absolut genialen Zustand. Wie gesagt, das ist, das ist hier so aufgedruckt. Da, da fehlt nichts, es ist absolut genial. Und wir schmeißen jetzt mal gleich da mal einen Blick hinein. So Freunde, auf geht's! hat sich das von einem Augenblick zum anderen bezogen und es regnet. Ich hoffe, das Licht meiner Strahler ist hier noch hell genug. Ich musste das jetzt so einstellen, dass sie nicht zu doll auf dem weißen Papier blenden und sich widerspiegeln. Hey Freunde, seht euch das an hier. Die Welt. Eine deutsche Ausgabe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es von diesem Artbook jetzt hier eine deutsche Ausgabe gibt. <lacht> Herrlich. Ja, ich dachte, von, äh, von diesem Artbook gibt es nur allgemein eine englische Ausgabe. Hier, Flusswald. Ja. Quasi meine zweite Heimat. Ja Skyrim, Skyrim ist sowas für mich wie nach Hause kommen. Als das Spiel damals rauskam, dachte ich na naja, was soll mich da Großes erwarten? ein Spiel, was im Winter im Schnee spielt. Das doch der Monitor und der Fernseher nur weiß, was soll mich da Großes erwarten und als ich dann die ersten Bilder äh, gesehen habe und die ersten bewegtbilder, mich Skyrim dann absolut umgehauen und wo das Spiel neu war, da habe ich Monate in dieser Spielwelt verbracht, ohne überhaupt der Geschichte zu folgen, einfach nur rumgewandert, rumgereist mit meinem Charakter, um die Welt besser kennenzulernen, oh, seht euch das an hier, Windhelm. Ja, und trotzdem, obwohl ich da monatelang mich in dieser Spielwelt aufgehalten habe, gibt es immer noch Ecken und Bereiche, die ich nicht gesehen habe. Da es Dungeons und andere Bereiche gibt, die man nur mit einem Schlüssel, den man finden konnte, finden muss mit dem man dann nur Zugang hat. Also viele Bereiche blieben mir noch verschlossen. Und bis ich dann vor einigen Jahren anfing, das Spiel nochmal komplett durchzuspielen. Aber Stück für Stück. Langsam. Denn wir leben ja in diesem Spiel, in dieser Fantasy-Welt. Seht euch das an. Der Weg ist das Ziel. Ja, mein Let's Play könnt ihr natürlich auch hier auf dem Kanal verfolgen. Und selbst da bin ich immer noch am Anfang. Seht euch das an, hier, ja. diese Gewölbe. diese Hühngräber. Herrlich. Diese Grafiken kann man auch für ein Pen- und Paper-Rollenspiel gut verwenden. Ja, hier Halle der Geschichten. <lacht> Herrlich. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Tempel der Himmelszufel. Wir ja auch eine Pen- und Paper-Rollenspielrunde und wir treffen uns leider ziemlich selten und haben da eine Spielwelt, die wir bespielen ja, und bereisen. Und würden wir uns öfters treffen, dann wäre Skyrim die zweite Spielwelt, die wir auch als Pen- und Paper-Rollenspiel bespielen -Spiel würden. Es gibt die Miniaturen von dem Skirmish Tabletop Spiel. Wir haben hier sämtliche Artbooks und Grafiken, die ihresgleichen suchen. Die Statuen und die Gewölbe. Die Kreaturen. Ah, dieses Bild. <lacht> Der Typ hier erinnert mich allerdings mehr an den Destila statt an den Dragonborn. Wow. <lacht> Seht nur, wie er schreit. Ja, da sind sie, die Drachen. Wie gesagt, verfolgt mein Let's Play auf diesem Kanal. Ich werde es euch oben Links verlinken. Und hier ist unser Held, der Dragonborn. Da liegt ein totes Mammut im Schnee und dahinter erhebt sich ein riesiger Bär. Centurio. Überbleibsel. Maschinen der Drämer. Die Falma. Ah ja, hier und die Frostbissspinne. <lacht> Seht sie euch an darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir nochmal den Größenvergleich. Wobei das mehr die kleineren Exemplare sind. Wir erinnern uns alle an die Große. Wo war die doch gleich? Naja, wer das weiß, kann das ja nochmal in die Kommentare schreiben. Die Kommentarfunktion ist für euch geöffnet. Und hier sind die Zweiglinge. Also ich mag das, das hier in Skyrim, mit den Kreaturen, das ist ein eigener in sich geschlossener Mikrokosmos. Also es gibt die normalen, gewöhnlichen Tiere, die wir kennen. Die Hasen, die Füchse, die Wölfe und so. Hier haben wir die Hexenrahmen. Naja, und die Monster. Ja, hier die Trolle. Das ist, hat doch so seine gewisse Einständigkeit. Es sind nicht so viele exotische Monster, aber genug, damit man und die Irrlichter, ja, die dürfen nicht fehlen. Die Skiver, herrlich und der Schlachter Schnappt ihn vielleicht ins Bein. <lacht> Die Schlammkrabbe. Die Völker. Zauberkutten. Schankmarktkleidung. Ja, die ist nicht übel. <lacht> Rüstungen. Zwergerüstung. <lacht> ja, gibt es nur Zwerge oder gibt es keine Zwerge? Rand. elfenrüstungen die waffen die Dremel-Waffen, the Dremel Weapons, Eisen und Stahl, die Gegenstände the items. Ja, wie gesagt, es ist wie nach Hause kommen. Und hier haben wir eine der größeren Frostbissspinnen im Erdstaudünger. Drachenauflösungseffekte. auflösungseffekte Da liegt er, da verbrennt er, da löst er sich auf, weg ist er. <lacht> Herrlich. Seht euch die Wolken an. Wolken und Nebel. Ja, meine lieben Freunde, ein herrliches Buch, dicke Seiten, hier können wir noch mal uns die Bindung ansehen, dicke Seiten, dicke, wattierte, gepolsterte Umschläge. Ein herrliches Artbook, deren Kauf ich nicht bereue. Die Pressung ist hier noch leichter haben. Ja, ja meine lieben Freunde, das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen und verbleibe. Bis zum nächsten Mal. Euer Lefty. Macht's gut.